So, ah, ja, perfekt. Also, ja, herzlich willkommen zum nächsten Vortragsslot nach der Kaffeepause. Ähm, zur Information, also der mittlere Vortrag fällt ja aus. Der findet leider nicht statt, aber wir haben jetzt eben erst den Vortrag, dann eben diese halbe Stunde Pause und danach dann nochmal den Vortrag. Und ja, und ich begrüße jetzt den Günther Wagner und ja, los geht's. Okay, vielen Dank. Herzlich willkommen von meiner Seite. Ich bin etwas positiv... Überrascht, erstaunt, dass ähm, für Lismap so viele Interessenten da sind. Darum die Frage: Setzt denn schon jemand ein? Lismap? Okay. Ähm, ich kenne nämlich nur zwei in Deutschland und die konnten beide leider nicht kommen. <lacht> Darum also meine Ambition für den Vortrag, auch schon für den vorigen, die wurden jetzt in zwei aufgeteilt, ähm, war halt, Lismap etwas bekannter zu machen in Deutschland. Ich denke mal, dass die meisten jetzt eben in dem Vortrag schon drin waren, von daher, ja erstmal kurz eine Gliederung, was passiert, Vorstellung, auf die kann ich wahrscheinlich fast verzichten jetzt, ich gebe ein paar Details zu ListMap aus meiner Sicht die Vor- und Nachteile, wir gucken uns die Konfiguration mal an, im QGIS Plugin und im Webend, Backend, um, und die, Haupt, die Hauptzeit möchte ich eigentlich damit verwenden, mit Ihnen zusammen denn ein Projekt zu konfigurieren und vom lokalen ähm, Kugis-Rechner ähm, hier vom Notebook ins Web zu packen. Yo, kurz zu mir: Ja, Ich betreue hier im Ländle, nördlich von Freiburg, äh, eine Reihe von kleinen Gemeinden, eben genau mit der Kombination Kugis, Kugis Server, Lismap. Ähm, ja, bin für die Gemeinden seit über 20 Jahren tätig und seit drei, vier Jahren kam die Anforderungen halt an ein echtes WebGIS und ähm, da habe ich mich für die Komponenten QGIS, QGIS-Server und Lismap entschieden. Bin selbstständig seit 2011 und wie gesagt, das Büro ist hier 20 Kilometer weiter nördlich. Hier auf der Foskis im Foyer ähm, habe ich noch einen Gemeinschaftsstand äh, mit dem Klaas Leiner und den Jens Illigehausen. Wenn da jetzt Fragen äh, im Nachgang noch sind oder man sie einfach so ein bisschen austauschen möchte, gerade zwischen denen, die auch schon Erfahrung mit Lismap haben, ähm, freue ich mich natürlich gerne auf den Besuch. Der Lismap Client ähm, wurde schon 2011 von der Firma 3 aus Frankreich ähm, erstellt und diente zuerst als ähm, einfacher kugis projekt viewer ähm, ist als Open-Source verfügbar unter der Mozilla Public-Lizenz. Ähm, Im letzten Jahr gab es von den drei lis auf der 4 G einen interessanten Vortrag, das habe ich hier auch verlinkt. Ähm, zurzeit steht er in der Version äh, 3.3.4 für den QGIS-Server 3.4 bzw. 3.10 ähm, zur Verfügung auf GitHub. LISMAP unterstützt die üblichen OGC Standards WMS, WFS, aber auch WFST, WMTS und WPS. Es gibt auch einige Demo Projekte von der Firma 3Lis, die habe ich auch verlinkt. LISMAP als Webclient ähm, bietet für mich ähm, ja, einige entscheidende Vorteile. Als ich auf der Suche war nach, nach Clients, die ich verwende, ähm, beziehungsweise erst musste ich mich für einen Kartenserver entscheiden, da habe ich mich ziemlich schnell für den QGIS-Server entschieden, weil ich dachte, wieso soll ich Map-Files kreieren oder SLD-Dateis äh, konfigurieren, wenn ich mit einem QGIS-Server Kugels mein Kugelsprojekt eins zu 1 ins Web schieben kann. Ähm, das heißt, Kugelserver war dann irgendwann fest, ähm, dann gab es noch die Frage nach einem Client. Ähm, beim Client ist es ähnlich, bei einigen Clients, die ich mir angeguckt habe, muss man entweder noch einiges konfigurieren oder ich muss zum Beispiel jeden Layer oder jeden WMS-Dienst einzeln einbinden und ähm, ja, war mir alles zu viel Arbeit und dann bin ich auf den Listmap client gestoßen und in meinen Augen der große Vorteil von dem listmap client ist, dass ich die komplette Konfiguration ähm, des zukünft der zukünftigen äh, Webansicht im Kugels und dort im Plugin mache. Das heißt, das geht vom Alias des Layernamens über die Optionen, ob der jetzt editierbar ist oder nicht und was sichtbar ist, bis zu den Maßstäben, die gewählt werden können, bis zu den Werkzeugen, ob da ein Drucksymbol ist oder... Ja, alles wird im kugels plugin konfiguriert und wenn ich im Kugels fertig bin, schiebe ich die automatisch generierte ähm, Konfigurationsdatei einfach mit der KUGIS-Projektdatei auf dem Server. Und das war's. Ferner kann ich ähm, die in KUGIS definierten Druckvorlagen inklusive in Atlas-Druck äh, verwenden, später im WebClient. Ich kann KUGIS-Tooltips ähm, verwenden, kann aber auch eigene HTML-Popups kreieren, kann die ähm, Attributtabelle verwenden, auch äh, Statistik und Diagramme, die ich jetzt bisher nicht benutzt habe, aber da kann man noch einiges mehr machen. Ähm, es gibt ein Caching, sowohl das Browser-Caching kann ich steuern, ähm, als auch ähm, echte physikalische Teils erzeugen auf dem Server. Und ich habe auch ein sehr, ähm, jetzt außerhalb vom QGIS, ein ähm, sehr benutzerfreundliches äh, Backend für die Benutzer- und Gruppen- und Projektverwaltung, also die ganze Rechtevergabe. Gucken wir uns gleich an. Auch die Installation ist in meinen Augen relativ einfach im Gegensatz zu anderen Clients. Wobei ich hier jetzt nur von der Installation des ähm, Lismap-Clients rede. Man braucht natürlich weiterhin einen Kartenserver, ähm, ein Apache äh, zum Beispiel als, als Webserver und die Konfiguration dort, ähm, ja, die bleibt natürlich. Den Listener Client selbst konfiguriere ich entweder, indem ich äh, das GitHub einbinde oder aber mir einen Zipferl runterlade, das entpacke und die eigentliche Installation äh, geschieht mit dem PHP-Installer. Ich habe um umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten, also ich kann äh, verschiedene Templates selbst generieren, äh, kann eigenes JavaScript einbinden und ich habe eine insgesamt sehr, in meinen Augen, gute und ausführliche Anleitung, wenn auch in Englisch. Ähm, Wo es Vorteile gibt, gibt es auch Nachteile, ähm, wobei die sehr individuell sind. Ähm, ich habe es so gerne mit deutscher Sprache. Ähm, es ist ein französisches Produkt, ähm, die sehr ausführlich und gut in Englisch kommunizieren äh, auf GitHub ähm, und was die Hilfe angeht. Aber man hat halt keinen deutschsprachigen Support. Es gibt keine deutsche Anwendergruppe. Ähm, ich besuche gerne mal Anwendertreffen wie... Äh, von der Apostler-Suite oder so, da bin ich auch engagiert. Äh, so etwas gibt es nicht bisher in Deutschland ähm, und natürlich auch keine deutschsprachigen Schulungen. Andere kritisieren eher das etwas altbackene Design. Ähm, die meisten werden ja in dem Vortrag eben gewesen sein, da hat man es ja gesehen. Ähm, wenn ich das natürlich ver vergleiche, ähm, im Vergleich mit einem, Listmap, äh, Entschuldigung, mit einem Kugelsclient 2, ähm, der jetzt sehr minimalistisch und modern daherkommt, ähm, dann stimmt das auch. Nur für meinen Einsatzzweck bei den kleinen Gemeinden ist das genau das Richtige. Ähm, der Anwender dort äh, vor dem PC, der will das Drucksymbol sehen oder das äh, Symbol, wo er messen kann und will nicht erst noch ein anderes Icon irgendwie aufmachen, dass er denn äh, die entsprechenden Werkzeuge sieht. Ähm, und die Gemeinden nutzen äh, den Client auch nur auf dem PC oder auf dem Tablet. Tablet habe ich ja erläutert, zum Beispiel den Bauhof, der an jedem Fahrzeug eins drin hat. Ähm, und dort äh, funktioniert er wunderbar. Auf dem Handy ist es bedingt einsetzbar in meinen Augen. Kurz zur Datenprojektstruktur. Ähm, das kann man natürlich unterschiedlich handhaben, aber ich habe <klingelt> mal hier den Pointer an. Ich habe für, jedes, für jede Gemeinde und da war www eine eigene Lismap-Installation und diese generiert dann eine weitere Verzeichnisstruktur, die sehen wir hier. Unter Lismap-Install gibt es dann die einzelnen Projektverzeichnisse und in den Projektverzeichnissen kann ich beliebig viele kugels projekte haben, und die Kugelsprojekte, die in einem Verzeichnis drin liegen, hier zum Beispiel BürgerGIS und Bauleitplanung, sieht man das, ja, die landen dann auch später in meiner Webansicht in einer Rubrik. Also auch sehr einfach gehalten, hier unten habe ich jetzt zum Beispiel drei Projekte für Bodenrichtwerte, da liegen halt drei Kugelsprojekte in einem Verzeichnis. Da muss ich den wieder ausmachen. Die... Nächste Folie habe ich auch schon eben gezeigt. Die spiegelt so ein bisschen diese GDI-ähnliche Struktur wieder. Also, ich habe äh, meinen Kugelserver server mit dem Listmap ähm, auf dem angemieteten ähm, Ubuntu-Server, zurzeit 18.04, mit einem ähm, Ap Apache drauf. Um, sämtliche Daten liegen in einer PostgreSQL-Datenbank mit einem postgis aufsatz wie, wie üblich. Ähm, Grundlage für die Gemeinden, das hatte ich eben doch erläutert, sind auf jeden Fall die Alkes-Daten. Die werden ähm, über die Tools der PostNAS-Suite ähm, importiert in die Datenbank und auch hier oben in, dem, in meinem lokalen Projekt natürlich entsprechend eingebunden, auch über ein Plugin, was die Postner suite mitbringt. Wir haben da, ich habe es eben schon gesagt, morgen um 17 Uhr auch Anwendertreffen. wen also die, ähm, die Möglichkeiten da jemand eh interessiert, äh, ist herzlich willkommen. Der große Vorteil, wie gesagt, ich kreiere hier oben mein Kugelsprojekt, mache alle Einstellungen und schiebe dann per FDP meine Kugelsprojektdatei und die Konfigurationsdatei auf den Server. Ähm, und das war's. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Jetzt muss ich kurz den Bildschirm umstellen, dass ich dupliziere. So, ja. Ähm, genau. Ich habe hier mal was vorbereitet für die Foskis. Hier haben wir, dass wir diejenigen, die vielleicht eben nicht drüben waren, den Client überhaupt mal sehen. So präsentiert er sich. Das ist jetzt ein ganz einfaches Projekt. Da ist nur eine Rasterdatei hinterlegt und ein paar Flurstücksinformationen, die ich hier auch abrufen kann, wenn ich draufklicke. Ich habe links meine Werkzeugleiste, auf die ich jetzt nicht näher eingehe. Rechts meine Zoom-Funktionen. Ich kann in den äh, Produktivprojekten, ach so, sieht man meine Maus? Ja. Äh, ganz oben rechts ähm, habe ich die allgemeine Suche, zum Beispiel nach ähm, Lagerbezeichnung, Adressen ähm, oder auch eine Suche, ähm, die ich über äh, eine Datenbankabfrage steuern kann. Ich ähm, zeige vielleicht nachher noch ein anderes Produktivprojekt. Ich kann jetzt hier unterhalb der Suche noch eine zweite Suche aktivieren wo ich Layerbezogen bezogen suchen kann. Ähm, ich habe Pop-up, ähm, ja Pop-up-Funktionen. Ja gut, ist jetzt. Dieses Projekt, ah, jetzt hat das ähm, etwas langsam. Ähm, dieses Projekt, was jetzt hier so vorliegt, hat halt im Moment wirklich nur die drei Layer. Achso, die alkes daten für die die das interessiert vielleicht. Wie gesagt, über die Tools der PostNAS Suite eingebunden. Die haben ja auch in meinen Augen ein sehr, sehr schönes Kartenbild. Ja, sind auch eingebunden. Dieses Projekt sehen wir jetzt hier. Das habe ich einfach kopiert auf Dateiebene in ein anderes, in ein weiteres Projekt. Stopp, hier haben wir das Flurstücksprojekt in ein anderes Projekt, Pachtflächen. Das habe ich auch schon mal offen. Und dort links diesen Layer, ähm, Pachtflächen, einfach von der Datenbank auch eingebunden. Ähm, wenn wir uns den mal kurz angucken. Das sind einfach ähm, Gemeindegrundstücke, also Grundstücke, die der Gemeinde gehören, die ich jetzt als Grundlage nehme ähm, für... Ähm, eine Ausfall von Pachtflächen. Jetzt rein als äh, Beispiel ist aber ein Beispiel, was wirklich die, in den letzten 14 Tagen äh, aktuell wurde, weil es dort Arbeitsgruppen gibt, äh, wo die Bürger äh, mitbestimmen wollen, was dann mit einzelnen Pachtflächen äh, passiert. Ich gehe mal hier rein, wo wir auch ein paar haben. Na, da, das sind diese Flächen. Ähm, die ziehe ich mir hier rein. Dann konfiguriere ich ganz normal unter den Google projekteigenschaften im Reiter Kugels server meine grundlegenden Metadaten, also es gibt einen Kurznamen, Titel, wer hat es erstellt und so weiter. Ich definiere hier in welchen Koordinatensystemen die Dienste später zur Verfügung stehen sollen. Meinen räumlichen Geltungsbereich, den kann ich aus meiner Anzeige, aus meiner Anzeige vom Kugels übernehmen. Ich kann äh, Drucklayouts, die automatisch alle ja mitgenutzt werden können, hier aber auch welche ausschließen. Also, ebenso kann ich Layer ausschließen. Ähm, und ich definiere ähm, Layer, wenn ich äh, welche bearbeiten möchte, also die äh, WFS-Eigenschaften, hier zum Beispiel meine Pachtflächen, die möchte ich nach Möglichkeit auch editieren können. Dann muss ich das hier entsprechend erlauben. Das sind eigentlich grundlegende. Okay, äh, das sind grundlegende, äh, Kugis, äh, Einstellungen. Äh, Jetzt kommen wir mal zum äh, Plugin. zeige es vielleicht kurz hier. Das ist damals das Listener-Plugin. Ähm, das verbirgt sich hinter ganz links zweite Zeile äh, diesen grünen Symbol. Hier kann ich jetzt grundlegende Eigenschaften zur zukünftigen Karte machen. Einmal zum, soll, die, soll das WebGIS-Projekt überhaupt angezeigt werden. Es macht nämlich durchaus auch Sinn, Projekte zu definieren, die, die, die ein Betrachter gar nicht sieht. Wenn ich nämlich nur den WMS-Dienst oder WFS-Dienst zur Verfügung stehen will, dann ist das ein öffentliches Projekt, was ich auf dem Server schiebe, aber das ist einfach unsichtbar. Aber ich kann halt den entsprechenden Dienst verwenden. Ich kann dann äh, eins tiefer ähm, sagen, soll jetzt zum Beispiel ein Drucksymbol da sein, soll das Messwerkzeug da sein und so weiter. Wie die Adresssuche eingebunden wird, kann ich definieren. Ich gebe hier äh, weiter unten meine Maßstäbe vor. Hier fängt das Maßstab 1 zu 500 an. Ähm, ja, dann als nächstes kann ich die Ebenen, hoppla, warum ist das hier so nicht schön? Ähm, Die Ebenen. Ähm, definieren, Ihnen zum Beispiel einen, besseren, einen schöneren Titel geben als meinen Layername. Das ist jetzt hier die Pachtflächen ähm, Kann sagen, okay, hier, du sollst ein Pop-up Pop sein oder als Pop-up genutzt werden können. Ähm, ich gehe jetzt aus Zeitmangel mal nicht weiter darauf ein. Ich habe hier die Ebene auch definiert, dass sie editiert werden kann. Kann ich auch sagen, von welchen, von welchen Gruppen sie editiert werden kann. Ähm, ja... Dabei soll es jetzt auch mal, äh, will ich es belassen, ich will nur hier, habe ich vergessen, den Namen mal zu ändern. Wir machen hier mal Pachtflächen. Dass wir auch sehen, dass es wirklich ein anderes Projekt oder dass es unser aktuelles Projekt ist. Pachtflächen. Und hier könnte man jetzt auch noch statt Flurstücksinfo sagen, war Pachtflächen. So, speichern wir das Ganze. Und jetzt habe ich mir so die Arbeitsweise angewöhnt. Ich habe hier meinen äh, FTP-Client. Ähm, ich schiebe jetzt nicht mehr die Flurstücke, sondern meine Pachtflächen. Ähm, meine Kugelsdatei und meine Konfigurationsdatei. Und ich nehme jetzt hier noch ein kleines Bildschirm mit dazu. Ähm, die schiebe ich auf meinen Server. Und auf den Server... Ähm, Lege ich mir einen entsprechenden Ordner an, den sehen wir schon, Pachtflächen. Da gehe ich rein und schiebe da meine, ne, meine Daten rein. Jo, das war es jetzt auch schon alles, was man machen muss. Wir müssen uns jetzt nur noch anmelden, beziehungsweise ich habe noch zwei Minuten, da habe ich dann auch Zeit mich hier kurz als admin anzumelden um ihn um mir das backend noch schnell zu zeigen hier habe ich zum einen meine projektkonfiguration einmal allgemeine Konfigurationen ähm, und hier habe ich meine einzelnen Projekte, das sind die Beispielprojekte, hier habe ich meine Flurstücksinfo und das Pachtflächenprojekt habe ich zum Glück schon angelegt. Habe hier auch die Rechte vergeben, wenn man auf Bearbeiten geht. Äh, sage ich, okay, sehen soll es nur die Gruppe Foskis und die Admins, äh, ähnlich den WMS-Link sollen die auch nur sehen. Äh, das war das Demo. Und Editierwerkzeuge sollen natürlich auch nur von der F äh, Gruppe Foskis und Admins äh, genutzt werden können. Speichere ich speichere ab. Ich kann hier wie gesagt auch die äh, Nutzer und Gruppen anlegen. Ähm, da gehen wir jetzt mal raus und melde mich an mit Foskis. Die Gruppe hat ich angelegt. So, und jetzt sehen wir, jetzt ist das zweite Projekt da. Das foskis logo ist diese kleine PNG-Datei, die ich mit drüber genommen habe. Und hier sollten jetzt, wenn ich den FNP weg mache, auch unsere Pachtflächen sein, allerdings mit einem falschen Namen, das verstehe ich nicht. Und wenn ich auf die raufklicke, aber wie gesagt, die sollen editierbar sein. Das ist jetzt hier unten, das oben ist die Flurstücksinfo, da kann ich jetzt zum Beispiel sagen, du bist eine Pachtfläche und kann dir eine Nummer geben und so weiter dann ändert sich, das sind jetzt einfach Kugelseinstellungen. Äh, äh, dann ändert sich zum Beispiel die Farbe, wenn ich, wenn ich hier was eingebe. Könnte auch selbst jetzt noch Flächen erzeugen, wenn es nur eine Teilfläche ist von einer, äh, von einer Gemeinde, vom Gemeindegrundstück. Ähm, ja, Kann einfach die Daten editieren, hinzufügen, löschen. Bin ich wahrscheinlich auch rum? Stopp. Zeigt er, dann passt es ja. <lacht> also was ich Ihnen zeigen wollte, ist wirklich, wir haben jetzt ein Projekt rübergespielt in fünf Minuten. Man braucht vielleicht eine Stunde mit ein bisschen überlegen, was man jetzt machen will. Aber so war es wirklich vor zwei Wochen, da wollte man schnell diese Pachtflächen haben, weil der Gemeinderat gesagt hat, wir haben hier eine Arbeitsgruppe, die wollen die sehen und wollen auch selbst was hinterlegen. Ja, und dann kann man sowas mal in einer Stunde basteln. Wenn man die Infrastruktur natürlich schon hat von anderen WebGIS-Projekten und das glaube ich wird mit anderen äh, Clients schwierig, ähm, zumal wenn die GIS-Projekte, wie ich es drüben gezeigt habe, dann sehr umfangreich sind. Bei mir schon zum Teil überfrachtet, aber wenn ich da 20, 30 Layer drin habe, ich habe keine Lust, 20 äh, WMS-Dienste einzeln einzubinden und die irgendwie zu konfigurieren. Gibt es Fragen? Ja. Hier war die Sprache davon, dass die editierbar sind. Ja. Ähm, inwieweit kann man die dann ähm, wieder rückspielen? Also, also, inwieweit kann man die dann wieder ähm, zurückspielen? Also, ähm, wenn da jetzt Eingaben gemacht wurden, ähm, dass man die dann auch wieder auf dem Server äh, hat, die editierbar, also editierten Flächen. Geht es? Also auf dem Server hat man sie ja, äh, sie liegen jetzt in der zentralen Datenbank, somit hat sie jeder, der die Datenbank jetzt... ja. So, okay. Ich habe gemeint, ja? ich hab glaube, das wäre jetzt irgendwo auf dem... Nein, nein, also da sind äh, PostgreSQL-Datenbanken äh, eingebunden, äh, die auch auf dem Server liegen und jeder, der jetzt dieses, diese Datenbank eingebunden hat, äh, sei es ein Gemeindegis oder ich als Dienstleister, der hat sofort diese Änderungen. Okay. Ja? Ich meine, ich habe die Frage erst anders verstellt, das ist auch ein Gesichtspunkt, äh, anders verstanden. Ich muss die Datenbank natürlich entsprechend sichern, äh, falls da mal Müll gemacht wurde, dass ich es wieder zurückspeichern kann. So hatte ich erst die Frage verstanden. Ähm, ja, aber das sind ganz normale äh, Mechanismen. Ne? Ja, also, ähm, Ich hatte gedacht gehabt, dass man da, also ähm, ich bin beim Land und ähm, wir hätten dann so ein, so ein Webdienst auf einem externen Server oder äh, ich kenne das halt von meiner Homepage, ähm, dass ich die Daten ja ähm, irgendwo in der Cloud habe zum Beispiel und dann müsste ich sie ja wieder zurückspielen. Das war so mein Gedanke. Also es nee, ist so, dass auch das lokale Kugelsprojekt auf die externe Datenbank zugreift. Und somit greifen alle auf eine Quelle zu. Äh, ich habe zwar die Besonderheit bei diesen ganz kleinen Gemeinden, dass ich da keine Datenbank anzapfen darf, ähm, aber dann stelle ich halt einen WFS-Dienst zur Verfügung. Und mit WFST äh, ändere ich die Daten über den WFS-Dienst äh, in der Datenbank. Und alle arbeiten aber mit derselben Datenbank. Ja. So, eine kurze Frage geht noch. Ja. Ja. Hallo, ja. kurze Frage. Sie haben gesagt, dass Sie, Entschuldigung für mein Deutsch, Sie haben verschiedene Leadsmap installiert. Ja. Warum? So. Theoretisch, man kann, mit theoretisch kann man das alles in einem machen. Ja. Aber, in Aber es hat sich in der Praxis dann auch ganz, äh, als ganz praktisch herausgestellt, ähm, wenn ich mal eine neue Version habe ähm, und die bei einer Gemeinde probiere, ähm, dann laufen die anderen noch wie, wie herkömmlich. Klar, wenn ich jetzt 100 Gemeinden hätte, dann wäre das sehr aufwendig, da müsste man sich was anderes überlegen. Aber ich habe 5, 6 Gemeinden und da habe ich halt 5, 6 Installationen und es ist extrem einfach installiert. Das ist der ähm, PHP-Installer und fertig. Aber man kann es bestimmt auch anders machen, ja. Theoretisch funktioniert. Man kann vielleicht keine, keine Logo stellen für jeden. Eben, das Styling, das ja. Ja, gen, genau das sind auch so Gesichtspunkte. Dann eine Frage, Moment, wir sind leider am Ende, weil nämlich jetzt wollen auch welche, die ins Zimmer wechseln. Also wir haben jetzt einen Stand, rum. ich bin auf dem Stand. Gerne, auch wenn listweb anwender da sind. Ich freue mich um jeden Kontakt. Vielleicht kann man wirklich so eine kleine Anwendergruppe aufbauen. Ähm, ist meine Ambition. <lacht> Danke.